Und die neue Außenministerin Annalena Baerbock ist uns aus Brüssel zugeschaltet. Guten Abend, Frau Baerbock. Schönen guten Abend. Sie haben ja eine, eine wertegeleitete Außenpolitik angekündigt, auch mit einem ja, härteren Vorgehen gegenüber autoritären Staaten. Da kann man direkt mal loslegen und fragen, wie stehen Sie selbst denn zu einem Balkott der Winterspiele in Peking? Na, erstmal sind äh, Olympische Spiele und ich habe jahrelang äh, selber ja intensiv Sport gemacht. Ein festes Sport ist, da bereiten sich Sportlerinnen und Sportler äh, jahrelang, manchmal ihr halbes Leben lang, äh, drauf vor. Und deswegen sollte das äh, jetzt nicht äh, für politische Dinge oder Zeremonien äh, genutzt werden. Und das gilt äh, umso mehr mitten in einer Pandemie. Und äh, wir haben ja immer wieder deutlich gemacht, äh, wie wir die Menschenrechtslage auch in China äh, in diesem Moment sehen, auch angesichts äh, der Vorfälle, die es in jüngster Vergangenheit äh, gegeben hat, auch mit Blick auf Sportlerinnen und Sportler. Und auf dieser Grundlage werden wir jetzt äh, morgen hier in Brüssel gemeinsam mit unseren europäischen Kollegen darüber beraten. Da ist mir jetzt aber noch nicht so ganz deutlich geworden, wofür Sie plädieren. Ja, ich glaube, das kann man schon ein bisschen raushören, wofür ich plädiere. Aber ich bin hier vor ein paar Tagen auch nach Brüssel gereist mit einer Haltung, dass für mich gemeinsame europäische Außenpolitik nicht bedeutet. Jeder kommt mit seinem Statement, was er zu Hause aufgeschrieben hat, angereist. Dann lesen 27 Ministerinnen und Minister ihre nationalen Statements vor. Und dann denkt man, das ist eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Sondern dass, wenn man gemeinsam agieren will, man erst miteinander spricht. Da hat man natürlich eine Haltung, eine Position, mit der man reingeht, und um dann auch mit möglichst, vielleicht klappt es nicht mit allen 27, aber mit mehreren, dann am Ende auch gemeinsam rauszukommen. Ist das jetzt so ein bisschen indirekte Kritik an Frankreich? Denn die haben sich ja schon klar positioniert. Macron findet, das ist Symbolpolitik. Wenn man da nicht hinreist, sollte man lassen. Nö, das ist gar keine Kritik an irgendjemanden, sondern das ist die Grundlage, auf der wir, und zwar nicht, nicht nur alleine als äh, Außenministerin, sondern wir in dieser Koalition eine kohärente äh, europäische Außenpolitik in Zukunft gestalten wollen. Die Frage ist ja, wie China darauf reagieren würde. Einige Länder haben sich ja bereits positioniert, also die USA zum Beispiel, Kanada, Großbritannien haben gesagt, wir werden einen diplomatischen Boykott machen und China hat gesagt, das werde Konsequenzen haben, also auch ganz klar gedroht. Wie wirkt das auf Sie? Ja, das zeigt, in was für einer schwierigen Welt äh, wir gerade leben. Ich meine, äh, einfach war es äh, noch nie auf diesem Planeten. Aber wir sind in einer Situation, wo wir eben äh, erneute Spannungen haben, wo wir auch, und das habe ich ja immer wieder deutlich gemacht, gerade mit Blick äh, auf China, äh, eigentlich viele, viele Themen hätten, wo wir kooperi kooperieren müssten. Deswegen, äh, China ist auch Partner für uns äh, als Europäer, für die G7. Bei vielen globalen Fragen kann man Dinge nur gemeinsam äh, lösen, aber eben auch Wettbewerber und in manchen Dingen äh, Systemrivale und deswegen ist das Dilemma manchmal in einer Außenpolitik, gemeinsam zu kooperieren. Und Kooperation ist das oberste Gebot von Diplomatie und internationaler Zusammenarbeit. Aber eben, dass es die Haltung von liberalen Demokratien, das immer auch auf Grundlage von Menschenrechten und internationalen Verträgen zu machen. Aber an Ihrer Idee von einem teilweise Importverbot für bestimmte Waren aus jener besonders problematischen Region Xinjiang in China, daran halten Sie fest oder ist das vom Tisch? Also darüber haben wir jetzt äh, im Detail nicht bei G7 gesprochen, aber das ist die Grundlage unseres äh, Koalitionsvertrages, äh, dass wir die Stärke des europäischen Binnenmarktes äh, nutzen. Und das bedeutet, dass wir eben nicht nur eine Gemeinschaft der Europäerinnen und Europäer von Gütern sind. Äh, und das ist auch für mich die Lehre aus der Globalisierung äh, der letzten Jahre, dass nicht automatisch Wirtschaftskooperation zu einem faireren Miteinander äh, führt, sondern ja. dass man schon Werte und Regeln selber setzen muss. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Produkte aus Zwangsarbeit Arbeit, äh, nicht auf den europäischen Markt kommen können, genauso wie Produkte aus Kinderarbeit nicht äh, in einen Binnenmarkt äh, gehören, der auf den Werten der Menschenrechte gebaut ist. Stichwort Menschenrechte und äh, auch Stichwort Völkerrecht. Äh, die Drohne, Drohungen Russlands gegenüber der Ukraine haben ja auch bei dem G7-Treffen, bei dem sie jetzt waren, eine große Rolle gespielt. Es wird mit massiven Konsequenzen gedroht. Worin sollen die denn bestehen, diese Konsequenzen? Das ist ja nicht so klar definiert worden. Wir haben äh, gemeinsam viele viele Stunden nicht nur gesprochen, äh, sondern auch mit Hochdruck hat es ja im Vorfeld äh, Telefonate gegeben äh, zwischen Präsident äh, Biden und Präsident äh, Putin, wo noch einmal deutlich gemacht äh, worden ist, äh, auch jetzt im Nachklapp auf dem G7-Gipfel von uns als Außenministerinnen und Außenministern, äh, dass äh, die Souveränität äh, der Ukraine für uns äh, Grundlage für alles äh, Handeln und äh, für alle Gespräche ist. Aber aber dass äh, die Tür für Gespräche immer und jederzeit äh, offen steht und dass wir gemeinsam mit Russland, möglichst im Normandie-Format, was es ja schon mal gegeben hat, äh, jetzt wieder an den Gesprächstisch äh, zurückkehren müssen. Sie wissen aber auch, dass die Verbündeten, insbesondere auch die USA, aber nicht nur eine ganze Reihe europäischer Länder, da gibt es wirklich eine Mehrheitsmeinung von Deutschland, erwarten, dass Nord Stream 2 die Pipeline, die Gaspipeline zur Disposition gestellt wird. Und Sie selbst, die Grünen-Partei, erwartet das ja eigentlich auch haben sie eine chance sich dagegen die spd durchzusetzen oder ist das wäre das verlorene Liebesmühen? Auch darüber haben wir im Rahmen der Koalitionsverhandlungen gesprochen und deswegen im Koalitionsvertrag verankert, dass für Energieprojekte und dazu zählt Nord Stream 2 europäisches Energierecht gilt. Und das bedeutet, dass nach jetzigem Stand diese Pipeline so nicht genehmigt werden kann, weil sie eben die Vorgaben des europäischen Energierechts nicht erfüllt und die Sicherheitsfragen ohnehin noch im Raum stehen. Und auch das wurde ja mit den Amerikanern noch von der alten Bundesregierung mit besprochen, dass bei weiteren Eskalationen äh, diese Pipeline äh, so nicht weiter äh, ans Netz gehen könnte. Ich benutze hier den Konjunktiv, wie mhm. gesagt, wir sind ja gerade in der Phase, dass wir gemeinsam alles dafür tun wollen, dass Gespräche wieder stattfinden können, weil Gespräche das beste und sicherste Mittel dafür sind, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt. Das wird noch interessant. Frau Baerbock, ich danke Ihnen bis hierhin für dieses Interview. Danke ebenso, alles Gute.